Eine Hoheit der Sprachenstellungen zu erlangen ist nicht immer einfach bei Microsoft-Applikationen und verlangt uns viel Geduld und Zeit ab. Die gute Nachricht ist, dass es sich bei Power BI die Sprachenstellungen sehr gut konfigurieren lassen. Mit Power BI kann ich viele unterschiedliche Daten importieren, jedoch, und hier ist es wichtig, kann ich nicht den Inhalt der Daten in eine Sprache übersetzen das bedeutet oder vereinfacht ausgedrückt wenn wir eine textdatei mit deutschsprachigen inhalt importieren möchten so kann ich den inhalt nicht auf englisch oder einer anderen sprache übersetzen lassen bei dem importieren in power bi nun bevor wir starten möchte ich nun einen überblick über die verschiedenen spracheinstellungen in power bi geben Dabei handelt es sich um drei wesentliche Spracheinstellungen. Das wäre zunächst die Nummer 1, die Programmsprache von Power BI, sozusagen von der Applikation. Dann gibt es neben dieser Programmsprache noch die Datenmodellsprache von Power BI. Das ist wichtig, insbesondere bei der Verwendung von der Sprache DAX. Zu guter Letzt gibt es noch die Spracheinstellungen für das Gebietsschema bei Datenimporte. Beginnen wir mit der Programmsprache in Power BI. Bei der Installation von Power BI kannst du angeben, in welcher Sprache du Power BI installieren möchtest. Diese Installationssprache bestimmt lediglich die voreingestellte Programmsprache im Power BI Desktop die dann jederzeit geändert werden kann. Und wie man das macht, das möchte ich euch nun im Power BI zeigen. Wie man hier sehen kann, ist Power BI mit der Programmsprache Englisch konfiguriert und erkenne das anhand der Menü, Texte sowie auch der Symbole, dass diese in englischer Sprache sind. Wenn ich das nun ändern möchte, so kann ich das im Menü unter Datei, Optionen, und komme nun in die Optionsmöglichkeiten von Power BI und darin gibt es Regional Settings, welches mir ermöglicht die Application Language oder auch Programmsprache genannt auszutauschen. Ich kann jetzt einerseits die Sprache Deutsch auswählen oder auch die Standardsprache, welche in Windows verwendet wird, die Windows Default Display Language. Ich wähle diese aus und erhalte den Hinweis, dass ich Power BI neu starten muss. Das führe ich nun durch. Und Abracadabra ist die Programmsprache nun auf Deutsch konfiguriert.